Ja, ich stehe jetzt hier bei Burgau, habe mich schon mit ein paar Kumpels zum Wandern verabredet. Momentan sieht das Wetter zwar scheiße aus, aber soll eigentlich regenfrei bleiben heute. Lassen wir uns überraschen, was es wird. Ich konnte schlecht schlafen, deswegen bin ich hier ja schon überrascht heute. Ich war schon um 4. Um oder fünf war ich schon munter. war dann um sechs beim Bäcker gewesen. Und noch ein lecker Heim mitgebracht. Jetzt habe ich schon noch auf dem Parkplatz ein bisschen gedöst. Und, und noch schnell einen Cash gesucht. Der war hier hinten hinter dem Stein versteckt. Und. MDR Sachsen. Oh, jetzt ist du und Wilstorf. Das Sachsenradio. Jetzt ist es dreiviertel elf. Also durften eine Kumpels jeden Moment einrücken hier und scheint nicht mehr zu regnen. Jetzt hat gerade aufgehört, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Ich bin dass das, das Weise entsteigt? hier gefunden. Mit diesem Cash möchten wir euch mal in die nähere Umgebung von Elstras Auf dem Landwirtschaftsweg bis zum Cash könnt ihr an vielen Stellen auch eine schöne Aussicht genießen und einen Blick auf die Landschaft werfen. Am Cash angekommen seht ihr ein großes Hopfenfeld. Wir denken, die Männer wissen, was man aufhöpfen mag. Für alle anderen, die sich nicht auskennen, könnt ihr unten nochmal alles nachlegen. Und jetzt Happy Hunting und Prost. Eigentlich führen mich die Koordinaten hierher. Ja. Ich habe auch die anderen Stützen hier schon mal abgesucht. Am ehesten wäre das als Versteck geeignet, wurde gestern zuletzt gefunden, also könnte natürlich auch heute schon weg sein, dass ihn einer mitgenommen hat, aber keine Ahnung. habe hier noch diesen Grenzpunkt gefunden, aber das scheint ein echter Grenzpunkt zu sein. locker haben wahrscheinlich schon hunderte kescher drin gezogen und gewackelt aber ich fest verankert trotzdem das würde wir. wohl nicht sein ja richtig auch keine ok soweit zum hopfen Lass mal die dose hinkriegen und trinken dann lieber noch ein bier das ist genug Willkommen in Bischofswerda. Die Quadritsch habe ich mir schon geladen. Aschenbrödel, neues Spiel. Hallo Aschenbrödel, schön, dass du da bist. Im Glitzhof ist es gerade sehr heftig. Im Gutshof ist es gerade sehr hektisch, weil die Vorbereitungen für den königlichen Besuch stattfinden. Bitte hilf mir, sonst gibt es wieder Ärger mit der Stiefmutter. Zur Sicherheit wird Dein Spielstand in regelmäßigen Abständen gespeichert. So, Gutshof. Draht 56 Meter. Müssen wir auch schon mal hinlaufen. Ich bin hier oft durch mal lang gefahren. Da standen meistens ein paar Sprüche dran, die ihnen auch ein bisschen zu denken geben. Musik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 Du siehst Hund Kasperle und die Stiefmutter und Dora. Komm mal streicheln. Der König kommt bald. Los, los, mach sauber. Aufgaben kehre den Furchtbrunnen. In Arbeit. Okay, ich spare mir jetzt mal hier die Ansagen weiterzuführen und auszuweiden. ich kommt dann wahrscheinlich doch eher ein bisschen langweiliger im Video rüber. Jedenfalls wurde ich mehrfach zwischen der stelle und dem markt hin und her geschickt und dann ging ich noch durch den park und an dem see vorbei wurde ich immer wieder musste ich mal ein besen in die hand nehmen am anfang gleich hier oder du musstest dahin dahin und dahin laufen und anhand der Locations hat er dann ja, das Hier hineinschauen. Musik Die da ist nicht so schlimm wie Dresden. Hier gibt es im Zentrum noch mehrere kostenlose Parkplätze. <musik> 17.24 Uhr für die nächste Hatten damals schon digitale Anzeigen hier. Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn. Die Armbrust über der Schulter. Aber ein Jäger ist es nicht. Zum Dritten. Ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball. Aber eine Prinzessin ist es nicht, mein Holderherr. Da gibt es mehrere kostenlose Parkplätze, den wo ich stecke. Jetzt komme ich hier über den. Könnte ich mir schon fast vorstellen, hier gibt es noch mehr. Jetzt hat sich auch in der Scheune versteckt. Der Prinz kam in der Pfeil auf den Hof und hat die Schuhe, äh, den Schuhe anprobiert bei den Mädels. Und in der Scheune habe ich die dritte Hasel noch geknackt. Da kam gerade raus. Da kam ein Breitleid raus. Ich habe mich angezogen. Jetzt bin ich draußen habe den Prinz getroffen, der schon passt. Und Jetzt zeige ich dem noch was. Nämlich den alten Wert rum. <musik> Diddy, did it? it?